Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Und heute sprechen wir über Zoom anlässlich ja, der Veröffentlichung der Quartalzahlen für das vierte Quartal 2021, Fiskaljahr wichtig gesagt, welches, wenn man jetzt das Kalenderequivalent nimmt, den Zeitraum oder die drei Monate äh, Monate Februar, März, April einschließt. Und man kann praktisch so sagen, wenn man jetzt das Ganze bereinigt um den einen Monat Verzug, dass es ähm, dem Äquivalent des ersten Quartals 2021 entspricht. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit einem Blick auf den Chart und somit auch ja, die ähm, krasse Story, die krasse Wachstumsstory von ähm, Zoom seit Anbeginn der Corona-Krise. Das Unternehmen mit der Wertpapierkennziffer oder Wertpapiernummer A2PGJ2 konnte nach der schlagartigen Ausbreitung von dem Virus und den ersten strikteren Maßnahmen die plötzliche Nachfrage nach einem Online-Meeting-Provider wirklich glänzend nutzen. Nach Beginn des Corona-Ausbruchs in China und dann der sukzessiven Ausbreitung auf andere Kontinente stieg die Aktie leicht an und erreichte kurz vor dem Gesamtmarkteinbruch die 150 US-Dollar-Marke. Und während der Gesamtmarkt im Allgemeinen deutlich stärker fiel und auch länger brauchte, um sich zu erholen, kam es dann in wenigen Monaten bereits bei Zoom zu einem neuen All-Time-High auf deutlich über 250 US-Dollar. Dann erfolgte eine kleine Konsolidierungsphase, es ging dann wieder Anfang Oktober bis zum November zu einer förmlichen Preisexplosion, korrelierend mit der Wachstumsrate ja, der Corona-Ausbreitung zum Beispiel in Europa, aber auch korrelierend mit äh, letztendlich der massiven Steigerung ihres operativen Ergebnisses, wie wir in der historischen Entwicklung. Der ja, GUV-Entwicklung äh, im weiteren Verlauf dieses Videos noch sehen werden. Und mittlerweile war dann Zoom halt einfach vielen Menschen ein Begriff. Dementsprechend war die Aktie bei den Kleinanlegern auch bei größeren Vermögensverwaltern und Fonds natürlich stärker im Fokus. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es zu einem solchen drastischen Anstieg kam. Und es kann natürlich aber auch sein, dass einfach dort ein Short Squeeze erfolgte, die Short Ratio zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise den Short flow zu dem Zeitpunkt, an dem dieser massive Anstieg erfolgte, oder kurz davor, habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber die, derzeit, die derzeitige Short Rate, ja, wie gesagt in Englisch auch als Short Float bezeichnet, beträgt 4,03%. Ähm, was bedeutet letztendlich, dass 4% der ähm, frei verfügbaren Aktien am Markt geschottet sind derzeit. Und ich denke mal, das ist bei beim derzeitigen Kurs von 300 US-Dollar noch eine akzeptable Quote. Ja, nun hat Zoom die Geschäftszahlen zum ersten Quartal veröffentlicht und wirklich gute Zahlen geliefert. Und wie gesagt, das vierte Quartal des Fiskaljahres 2021 äh, entspricht äh, ungefähr den Monaten Februar, März, April dieses Jahres. Und das ist halt, wie gesagt, darauf zurückzuführen, dass Zoom ihren Jahresabschluss nicht zum Kalender Stichtag vorliegt, sondern erst am 31. Januar. Und wenn man jetzt das Umsatz und Kundenwachstum mal analysiert oder anschaut, äh, dann sieht man erstmal allgemein, dass der Umsatz im ersten Quartal 2021, was ja äquivalent ist, mehr oder weniger um einen Monat verschoben mit dem äh, vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 von Zoom, dort sah man dann einen Anstieg um 369% auf 800 82 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Vor allem haben hier die kleineren Kunden ihren Teil zum famosen Umsatzwachstum mit beigetragen. Ihr Anteil am Gesamtumsatz stieg von 70 auf 37% Prozent und durch einen Anstieg von 470% Prozent bei den Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern im Vorjahresvergleich hat Zoom mittlerweile überhaupt 460.000 Unternehmen als Kunden gewonnen, wie gesagt, welche mehr als 10 Mitarbeiter haben. Betrachtet man das Umsatzwachstum verteilt nach den Regionen, und ähm, da hier siehst du ja in der Grafik, wurden die Regionen ja drei gegliedert: einmal natürlich der Heimatmarkt von Zoom, Zoom ist ja ein äh, amerikanisches Unternehmen. Ähm, und dann letztendlich nochmal die Region mit europäischen Ländern und Ländern aus dem Mittleren Osten, wenn ich das so richtig verstehe. Und dann letztendlich noch ähm, Länder aus den Pazifikregionen und aus Asien. Ja und da sieht man, dass natürlich am Anfang der Heimatmarkt die USA, ähm, Nordamerika, Eventuell auch, ich weiß nicht, ob das mit zur Statistik gehört. Diese Unternehmen äh, haben für einen Großteil des damaligen Umsatzes gesorgt. Und dann ist aber vor allen Dingen ähm, ein starker Anstieg des Wachstums in dem Nicht-Heimatmarkt, vor allen Dingen in ähm, dem europäischen Markt und im Mittleren Osten ähm, erfolgt. Dort kam es dann fast zu einer Verdopplung, wenn man ein bisschen... Ja, sag ich mal, euphemistisch rundet von ja, 11 auf knapp 20%. Der Anteil des Umsatzes, der in den USA erwirtschaftet wurde am Gesamtumsatz, ähm, reduzierte sich vom vierten Quartal Fiskaljahr 2021 um 15% im Vorjahresvergleich. Also um 15 Prozentpunkte. Wie gesagt, im gleichen Zuge kam es ja natürlich in Summe bei den anderen beiden hier aufgezeigten Regionen zu einem entsprechenden Wachstum in Prozentpunkten. Und das Ganze ist auch auf ein relatives Wachstum zurückzuführen, denn insgesamt wuchsen die beiden Anteile um über 600 Prozent. Das heißt... Hier haben wir ein mehr als doppelt so hohes Wachstum wie noch in den USA. Ja, kommen wir nun zur historischen Entwicklung der Gewinn- und Verlustkennzahlen und fangen natürlich an mit dem operativen Ergebnis, das, den Umsatz hatten wir ja schon, ähm, der operative Gewinn von Zoom, der betrug im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021. 256 Millionen US-Dollar. Und zum Vergleich, im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020, also etwa vor 1,5 Jahren, kurz vor der Corona-Krise, wies Zoom noch ein negatives operatives Ergebnis aus. Bis dann im Jahr, oder nicht im Jahr, im vierten Quartal 2020, Fiskaljahr 2020, ähm, also vor einem Jahr die Corona-Pandemie für steigende Umsätze und Gewinne sorgte und bei einem Umsatz von knapp 900 Millionen US-Dollar und einem operativen Ergebnis ergibt sich derzeit eine operative Marge für das Quartal von ca. 25%. Und beim Free Cash Flow kann ähm, ja, man beim Zoom konstatieren, dass dort zu so einem Rückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal gekommen ist. Nichtsdestotrotz, wir betrachten ja hier hauptsächlich auch die Jahresentwicklung, ähm, gibt es hier immer noch im Jahresvergleich ein Wachstum von 190 Prozent. Ja, soll man kaufen oder ist Zoom immer noch zu teuer? Wer im November, Dezember 2020 die Zoom-Aktie gekauft hat, der hat ein maximal schlechtes Timing erwischt, kann man nicht anders sagen, denn seit Beginn 2021 fiel die Aktie von damals ja fast schon 600 US-Dollar auf nun etwas mehr als die Hälfte mit Stand heute 313 US-Dollar. Auch wenn es bei einer langfristigen Investition nicht um Charttechnik, sondern um Unternehmen geht, sollte man erwähnen, dass es charttechnisch gut um Zoom steht. Die Aktie hat ihren Abwärtstrend durch eine längere Konsolidierung in den letzten Wochen nun beendet und scheint von der Unterstützungszone um die 305 US-Dollar CK getragen zu werden. Nach wie vor weist das Unternehmen ein hohes Wachstum aus, bei einer nichtsdestotrotz hohen operativen Marge, bei einem erwartbaren Gewinn pro Aktie von 4,09 US-Dollar pro Aktie und einem derzeitigen Kurs von 313 US-Dollar. Errechnet sich ein derzeitiger KGV von 76. Ja, durch den starken Kursverlust in den letzten vier Monaten und doch die fundamental positive Entwicklung führt dazu, wie gesagt, dass man von einem erwartbaren KGV beim derzeitigen Kursstand von 76 ausgehen kann, kann man schon sagen, dass sich die Aktie langsam wieder in diesen Horizont rein positioniert, wo das risiko chancen bei einem Investment durchaus wieder attraktiv wird. Ich persönlich bin aber noch nicht 100% davon überzeugt, auch aus dem Grund, als das, wenn Corona denn jetzt mal, sagen wir mal in ein, zwei Jahren vorbei ist. Ja, sicherlich wird noch viel online gemacht, mehr als vorher. Und äh, sie haben ja dann durchaus schon viele Kunden, die auch weiter Kunden bleiben. Alles positiv, aber das Wachstum, das sie derzeit haben, das geht ja auch nicht ewig weiter. Der Markt ist zwar klein und besteht hohe Nachfrage, aber ähm, irgendwann wird auch dort eine Sättigung eintreten. Und wie gesagt, derzeit ein KGV von 76 für eine Wachstumsaktie. Nicht ungewöhnlich, aber auch, wie gesagt, nicht extrem günstig. Also ich bin, wie gesagt, nicht hundertprozentig überzeugt, aber... Wenn du eine andere Meinung hast, würde ich die gerne wissen von dir, schreib es in die Kommentare, warum du die Aktie jetzt kaufen würdest. Wenn ich sie jetzt halten würde derzeit, dann würde ich sie weiter halten. Das heißt, wenn ich sie gekauft hätte, dann wäre jetzt nicht der Zeitpunkt, dass ich sage, ich gehe davon aus, dass die Aktie weiter sinkt. Sondern da bin ich doch eher bullisch gestimmt, aber sehe für mich persönlich kein ähm, optimales Risiko in dem Sinne macht's gut, abonniert gerne den Kanal für weitere solche Videos, würde mich mega freuen und in dem Sinne bleibt gesund und ciao.